Hallo, liebe Abonnenten. Heute lese ich vor zehn Verben. Ich nenne den Verb in Infinitiv. Danach ich konjugiere Fusch dritte Person in PRÄSENZ, Präteritum und Perfekt. Und anschließend nenne ich Übersetzung auf Russisch und Armenisch. Jetzt fange ich an. Ersetzen. Er ersetzt, erzäck, er ersetzte, er hat ersetzt. Saminit. Pochatuzet, pocharinet. Besitzen. Er besitzt, er besaß, er hat besessen. Vladiet, imiet, abladet. Unen Hervorheben. Er hebt hervor. Er hob hervor. Er hat hervorgehoben. Potscher Knutsch. Entgezell. Schestell, wer Widmen. Er widmet. Er widmete. Er hat gewidmet. Udelitz. Udelatz. Was novirert, sonel. Er Er erläutert. Er erläuterte. Er hat erläutert. Erklären. Erklären. Erklären. Erklären. Erklären. Erklären. Erklären. an Er an er hat Schöschapel, Schöschapelowskal. Aufregen. Er regt auf, er regte auf, er hat aufgeregt. Svalna Vaz, Huzel, Husel, Vortovel, Gergorel. Nachlassen. Er lässt nach, er liest nach, er hat nachgelassen. Un un Geltn, es hat, es künd, es handelt wird, es kilt, es kalt, es hat gegolten. Image bezeichnen. Argel das ist eine Verfügen, ich verfügte, Er verfügte, hat verfügt. Image ablehnen. Den Orinel